Dann laufen wir jetzt mal wieder in Richtung Wirtschaftsförderung Leverkusen, mit dabei die liebe Selma und werden mal in dem Arbeitskreis von den Werbegemeinschaften ein bisschen ja, dazulernen und unseren Senf dazugeben. Bis gleich! Noch warten vor dem großen Termin. Wir waren jetzt gerade im Arbeitskreis äh, bei der Wirtschaftsförderung Leverkusen und ähm, da waren die Vertreter von Schlebusch, Opladen und Wiesdorf, also die Werbegemeinschaften da. Äh, was war so dein Eindruck von, von den anderthalb Stunden ungefähr? Ja, ich glaube, dass wir einen ganz guten Überblick darüber geben konnten, was Prendable eigentlich ist. Das war so das erste, wo wir sprechen mussten, was wir jetzt eigentlich machen und warum wir jetzt hier einen Vortrag halten können. Und dann hat Paul einen ganz guten Überblick gegeben, so über die aktuelle Online-Landschaft, die es so gibt oder was man eigentlich machen muss mhm. und ich glaube so, ja das Fazit war eigentlich so starke Marken, versucht starke Marken aufzubauen, dann ist es egal, ob es offline oder online ja. ist. Und ich glaube halt, dass es auch wirklich jeder äh, mit den Mitteln selbst herstellen kann, ne? also über soziale Kanäle, über ähm, Tools wie Canva, was wir heute Abend ne, im digitalen Trainingslager ja auch ähm, präsentieren kann man einfach ne, super seine Marke präsentieren und darüber erstmal Online-Präsenz, Online-Vertrauen aufbauen und das im zweiten Schritt konvertieren in mehr Besucher, in mehr Umsatz, ähm, genau. Aber ähm, so fand ich es auch einen mega spannenden Termin, danke Selma, Selma hat die ganzen Dokumentation vorab gemacht und ähm, ja. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, wenn wir vielleicht dann wieder bei der Wirtschaftsförderung in Leverkusen sind.